Lia, da bracht mir doch einer mal Storch, habe ich gedacht, als ich das wieder gefunden habe. Und außerdem habe ich da mein Hintergrundbild wieder untergebracht. So, worum geht's. Es geht um Python. Python. Störchefräischen schlage. So, ich habe mich gefunden, wieder mal ein Bug. Ja. Sinn und Zweck dieses Videos ist, darauf hinzuweisen, dass es nicht immer unbedingt sinnvoll ist, ein Fremdes Paket, ein fremdes Modul, besser gesagt, in Python einzubinden. Python 3 zum Beispiel. Jetzt könnte man meinen, Python 3 ist aktuell und wunderbar und gepflegt. Jetzt sucht man für ein eigenes Programm irgendein Modul, zum Beispiel, um Sound auszugeben. Ja, Sound, weil man hat jetzt Wave-Dateien. Jetzt käme jemand auf die verrückte Idee, auf der Suche nach Sound das Modul ORCA zu benutzen. Ja. FROM ORCA IMPORT SOUND. Wenn das bei euch nicht mehr geht, also nicht mehr, dann liegt das an mir. Ich habe nämlich dieses sound gemeldet als äh, nicht so sinnvoll und es wird gelöscht. <lacht> sound. Nicht, dass ORCA jetzt kein Sound mehr ausgeben könnte. Nein, das Modul Sound wird entfernt, habe ich gemerkt, äh, gemeldet. So. Also ihr seid irgendwie auf das Sound-Menü-Modul äh, gestoßen. Sound ja, liegt in Userlib Python 3 dispackages/orca/sound.py. Das wolltet ihr vielleicht in euren eigenen Projekten wiederverwenden und das ist dann äh, mitunter doof. Ja, gut, ich mache das hier vom Terminal aus. Könnte auch skriptbasiert in einer Datei passieren. Gut, ich mache das jetzt hier mal ein bisschen ungewöhnlich. Das ist eigentlich nicht die feine englische Art, aber ist ja egal. Also self ist gleich, ja? self ist gleich Sound, und davon die Klasse, Sound, diese Sound-Meduls hole ich mir, habe eine Variable, die der Klasse entspricht. Also wie gesagt, jetzt nicht die feine Englische, was ich hier mache. Self. Aber es könnte ja passieren, ihr kämpft so auf die Idee, weil es halt funktioniert. ja. In normalerweise macht man das nicht so ist also ja jetzt egal jedenfalls ist es doof sowas dann in eigenen programm zu machen gut dieses soundmodul braucht zum initialisieren einen Dateinamen hier zum Beispiel die readme wave Datei die hier in meinem ordner liegt also dieses soundmodul will das so und ja, das muss ich natürlich da oben eingeben so und es könnte jetzt jemand auf die Idee kommen, das ist ja wunderbar. Ich könnte jetzt meine ReadmeWav schön mit Orca vorlesen. Das hat ja schließlich ein Soundmodul, muss ich mich um Sound nicht mehr kümmern. Gut, self.play und das geht auch. Self, ja. Und dann liest er was vor. Wenn er das jetzt hört, weit entfernt. Das ist jetzt der Sound der README WAV-Datei. Wunderbar! So. Blöd ist es nur, wenn man dieses Modul, dieses Sound-Modul von ORCA importiert. Das ist eigentlich eine verwaiste Datei, die von keinem Mensch mehr gepflegt wird und hat äh, seit 2009 keiner mehr angeguckt. Nur ich und ich habe natürlich wieder Sicherheitslücken gefunden. So, jetzt lassen wir unseren Storch mal äh, Python, also die Schlange, fressen. Ja. Gut, jetzt kopiere ich mir mal den äh, Dateinamen. Also Sinn und Zweck, dieses Videos, Video ist, äh, darauf hinzuweisen, dass es das vielleicht doof ist, solche Module, die irgendwo rumdümpeln und vielleicht überhaupt nicht mehr maintained sind, in eigene Projekte einzubinden. Machen wir jetzt mal. Jetzt äh, nehmen wir mal den anderen Dateinamen. Das könnt ihr auch äh, per User-Interface in eurem selbstgeschriebenen Python-Programm passieren. Ja, gut. Nun, jetzt könnte eine Wave-Datei zum Beispiel von Orca vorgelesen werden. Vielleicht, äh, Orca ist ja ein Screenreader äh, und man kommt auf so eine Wave-Datei und liest die mal vor, ne? genauso wie der Readme. Und dann äh, würde Folgendes passieren. Ja? Es würde anstelle der Wave-Datei abgespielt, die darin enthaltene Shell. Kommandos ausgeführt äh, durch das führende Anführungszeichen, da dieses Hochkommata. Und Semikolon äh, kommen wir wieder mal auf eine Shell. Habe ich diverse Videos dazu gemacht, will ich euch nicht langweilen. Ich drücke mal Enter. Und wir müssen natürlich wieder mit Self-Play, jetzt ist der Pfad gesetzt, äh, das abspielen. Normalerweise sollte ja der Inhalt der Datei jetzt abgespielt werden, aber stattdessen. bom Ja. Storch hat Python gefressen, ja, also wie gesagt, hier ein Hinweis. Unser Storch äh, hatte Python, gut, was war das? Ein Shell-Kommando injiziert in Form eines Dateinamens, ja. Hatten wir schon diverse Videos gemacht. Äh, woran liegt das? Nun, speziell bei Orca gibt es dieses Soundmodule und kein Mensch kümmert sich mehr darum. Den entsprechenden Bug habe ich gemeldet und dieses Hauptmodul wird jetzt entfernt. Sodass das hier nicht mehr funktioniert, wenn ihr das Video zu einem sehr späten Zeitpunkt anschaut. Also Hinweis, nicht in eigenen Projekten solche Module verwenden, die vielleicht kein Mensch mehr benutzt. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss, programmiert eure Soundausgabe lieber dann ein bisschen selber oder schaut euch die Module an. Werden die überhaupt noch gepflegt? Selbst ein ja, sehr gut gepflegtes Modul wie Orca, ne, dem Bildschirmreader, hat verwaiste Python-Skripts, die auf eurer Platte landen. Bindet die in euren eigenen Dateien ein, euren eigenen Skripts für dies gegebenenfalls. In eurem Projekt zu einer Sicherheitslücke. Und dann frisst der Storch. Ne? Der Storch ist der Angreifer. er braucht mir einen, einen Storch. Euer Programm, wo er doch einfach nur ein scheinbar sicheres Python-Modul importiert habt. Also immer gucken, Module importieren schön. Aber sind die überhaupt noch gepflegt? So ein gepflegter Storch sieht ja auch schön aus. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.